20% weniger Lohn, hallo? Mhm. Also das ist in der Schweiz eine mhm. Realität. Das hat jetzt nicht direkt mit Sexualität zu tun, aber mit Frau und Mann sein. Ja, also ja. dann wieder, der, was ist der Unterschied? Ja, ja, ja. Die Sexualität. Ja, ja. Das ist völlig mhm. absurd. Oder der Körper. Mhm. Das Rollenverständnis. Also in der Schweiz ist das erschreckend traditionell noch mhm. eben mit 71 erst irgendwie das frauenstimmrecht ganz viele länder haben das feiern jetzt das 100 jährige frauenstimmrecht wir irgendwie äh, 71 erst erreicht mhm. ja ich glaube also ich glaube immer dass das fruchtbar ist wenn verschiedene kulturen zusammenkommen mhm. also weil ich glaube, jede Kultur, jede Erfahrung einer Frau, egal aus welchem Land sie kommt oder welchen kultureller Hintergrund, ist ein Beitrag zur Debatte und gibt eine Sensibilisierung vielleicht auch auf einen anderen Aspekt.